Hey, guck mal. Hey, was machst denn du da? Äh, ja, ich, ich habe hier gerade den seltenen Vogel entdeckt, als ich draußen war. Zum Glück konnte ich den einfangen, hier unter meinem Hut. Aha, ein seltener Vogel, der ist wohl viel wert. Ich müsste mal nach Hause gehen und einen, einen Käfig holen. Könnt ihr mal kurz aufpassen, dass der nicht wegfliegt? Okay, aber beeil dich. Jo. Ist er weg? Ich glaube schon. Ich kenne jemanden, der vertickt uns das Ding. Kakadu bleibt kakadu, kakadu blatt Kakadu, Kakadu bleibt Kakadu, aus Kakadu wird niemals gold, aus Kakadu wird niemals gold aus Kakadu.